Ich mache so viel für die Beziehung, wie man so sagt, ich reiße mir den Arsch auf für unsere Beziehung und Familie. Aber du du merkst es gar nicht. Mir fehlt einfach die Wertschätzung von dir. So oder so ähnlich beginnt auf die erste Sitzung in meiner Praxis. Da ich grundsätzlich mit beiden Partnern arbeite, kann ich darauf wetten, dass jetzt der andere Partner mit genauso großer Empörung sich über einer fehlenden Wertschätzung seinerseits aufregt. Also schaue ich mir genau an, was beide machen und gebe dann ein Urteil, wer tatsächlich dem anderen nicht genug Wertschätzung gibt. Nein, Witz, natürlich nicht. Tatsächlich stellt sich oft schon in der ersten Sitzung heraus, dass beide Partner sich sehr sicher sind, was der andere über einen denkt. Das viel davon zutrifft, aber gerade die Aspekte, die der jeweils andere an seinem Partner schätzt, wenig oder eigentlich nicht bewusst sind. In anderen Worten, es ist kein Wunder, dass sich beide vom anderen nicht wertgeschätzt fühlen, weil der eine wenig sagt und der andere nur die abschätzigen Bemerkungen wahrnimmt. Und das wechselseitig. Ich sehe meine Aufgabe darin, für beide Partner, die positiven Gedanken des jeweils anderen besser hörbar zu machen. Zusätzlich schlage ich den Paaren als Unterstützung ein Training vor, das sie gerne auch ohne Paartherapie nutzen können. Details erhalten Sie auf meiner Internetseite couplecoaching.de.